Kommt so in weiteren Folge posten, hab ich jetzt schon vergessen, was in der letzten Folge passiert ist. Jetzt werden wir hier. Das ist eigentlich das Giltpunkt, wirklich für den Rest eines Lesen, folgendes. Ah ja, Ladeteil, mein Lieblings-Zeit. Zeit auf Sekunden. Tja. Welcome back, Träger Damien. Hallo, die Lurie ist sofort, ich weiß nicht angekommen? gekommen. Good to hear it. Looks like I don't have to worry about you. Du vertraust mir ziemlich viel dafür, dass ich eine Sache geliefert habe. Colin, alter, also toll. Warte, du bist nicht Colin? I deliver the next item to Was ist das für ein Name? Aber ja, warte, deswegen wurde ich überhaupt erst losgeschickt. Ich bin gar nicht erst da angekommen, ich bin einfach zurückgegangen. Und er sagt, ja, das ist richtig gut hingekommen, wo ich gar nichts gemacht habe. Das ist das? Ich bin einfach groß, dass ich mir sofort wie jetzt losgehen. Einen Grund gehabt, weil es Ich das ist die Hat er ja nichts. Hey, Neue Gegner. Was ist das? Wie, oh, guten Tag, ist der... okay. Natürlich bist du auch Postbote. Wer ist denn nicht? Jeder ist ein halt Postbote. Postbote ist die Karriere für jedermann wenn die auch Postbote ist. Ich würde eine Wirtschaft führen, wo jeder ein Postbote ist. Ist das überhaupt so möglich? Wahrscheinlich nicht. Ich vermute mal, niemand hat das hier probiert, aber ich bin mir ja nicht mehr sicher, entscheidet. Halt... Oh, Baumwolle. Da kann man euch auch schon früher was davon bekommen. Ich bin mir aber nicht mehr, ja, mehr sicher. Oh, hey, diesmal nicht an der Glocke. Ja, Wir haben wahrscheinlich Ziel reingebaut. Ja, das hast du mir schon erzählt. Ich habe keine Probleme, ja. Ich jeder dritte Satz von dem Treibler ist über seine Schwester, oder ihre Schwester. Und wenn das ja krank da nützlos wäre, hätte nicht die Kurschen gegeben. Ist irgendwie normal, einfach Tranken sich rumzutragen, wenn ich mich wohl seltsam und für zu haben. Hat jeder so einen einfach konstant mit. Und wenn ja, warum hat Respo dann einen gegeben, wenn jeder sowas hat? Konnte irgendwie nicht, dass ich keinen Trank habe. Was war das jetzt? Das ist so verschwendet, weil ich den Balken nicht so verstanden habe. Ich glaube, habe ich hab keinen Grund, das weiterzugeben. Sind ihr das überhaupt? Gibt es nur diese drei Zutaten? Ja, kann man Baumwolle trinken. Ist das eine gute Idee? Sollte ich das machen? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? könntest sterben, ja. Am Endeffekt haben wir deinen Gelernten Baumwolle trinken kann. Das ist, das ist ein wichtiges Wissen. Das ist doch die, das Leben eines Menschen ist es doch wert. Und da er sowieso jede mehr Postbote ist, verlieren wir keine wichtigen Arbeitsplätze. Das sieht man offensichtlich. Wie ich mich kenne, wird das länger dauern, als ein normales Playthrough Weiß Weil ich wirklich Sachen viel schneller liefern wird würde mich nicht jedes Mal zurück zur Stadt schleppen. Wir wollen der Postbote oder das machen jeden Morgen. geht zum Haus, liefert die Post, geht auch mal zurück. Dann geht ihr zum nächsten Haus, jedes Mal hin und her. Das wird ewig dauern. Nimm ich die Zeit für sowas. Dann auf mich zurück nach Mail zu bringen. Gibt ja sowieso nur Postboten. Ich bin nicht zivil an der Konkurrenz, was soll das? Man deswegen einen zweiten Job. Als Passport ist man einfach nichts zu werden. weil so viele den Leute denselben Job haben, wird man einfach nicht bezahlt, weil es wird sicher jemanden geben, der weniger verlangt. Wenn ich doch bezahlt. ich genau genommen und Ich wollte doch fragen, ob das legal ist, aber das ist nicht das, natürlich ist das legal. ich wahrscheinlich einfach nur gesagt zu haben. In guten alten Zeiten, meine Damen und Herren. Was schreit die so? Wollen oh, wir gerade überhaupt nicht davon reden. Warum steht ihr alle im Wald rum? mich, können ja Leute sterben, wisst ihr? Warum ist da ein Schiff im Shit-Nacht? Emotionen werden sich auch alle drei Sekunden erzählen. Ja. Aber warum sind deine Haare gefärbt? Vielleicht ihre Haare schon färben, zu der Zeit. Ja, dahinter? Ich habe einige Leute gesehen, muss spezifischer sein. Wie sieht überhaupt unschuldig alles? nach einem ziemlich einfachen Test. Du musst nur eine Sache, die vielleicht hab ich schon drei geliefert. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu spät, ja, der hat schon versagt. So, was könnte gefährlich auf dem Weg hier sein, außer facken äh, ja, Brücken? Die too is it. Wie könnte sie das nicht hinbekommen? Sollte ein finaler Test sein? Ich hab' einfach facken T-Shirt hier durchgeschafft. Ich hab' das Rüstung bekommen. Jemand, der jetzt schon so weit ist, zu verflügt das ist ja sicher, aber das ist einfach hinbekommen, oder? Ich hätte mir gesagt, das ist ein sehr gefährlicher Job. Es wäre selten. wenn man so einfach das schaffen könnte. Es sind irgendwie in der letzten Zeit viele Postboten gestorben. Weil klar, der Job ist schon gefährlich, wenn wir reden über Frankfurt, aber ich hab nicht so viele Postboten sterben, dass man sogar Leute wie die anheuert. Und ja, dieser Skillpoint wird mich hier noch folgen. Werde ich nie los. Und wir brauchen noch keine Ahnung, was dieses Monster ist. Ist ja auch aus dem Mulbärchen. Warum ist er so viel aus dem Mulbärchen? Vielleicht ist alles, was ich über Pop gesagt habe, plötzlich. Schade, ich hätte, gedacht, hätte ich schon ausgeschnitten. Und natürlich hätte ich hatte auch einen anderen Job. Alter, wann du für Shop. Yes. What's that? post selling items Ich bin nicht mehr überrascht. Du bist schon der so und so fehlte. Hey, I have my reasons. I believe you. I don't take a look. I have to. yes. Und wie erwartet, ich habe absolut nichts. Ich kann mir ein Item leisten. Das ist schon etwas. Aber nicht für viel weiteres. jetzt... Jetzt habe ich überhaupt nichts mehr. 40 Gold, wow. Das ist irgendwie... was? Wie viel Cent? 7? Wie bin ich so schnell da hingekommen teleports Komplett andere Frage, wenn man einen Postboten liefert, ist man dann ein Postbotenbote? Okay, zurück zum Spiel, ich werde das niemals essen. Ja, und zuerst mal oh, das hält, ich look. Glück. Ich werde nichts davon kaufen, was ist das? 1000 fucking Bacon. Ich werde irgendwie was, 50 bezahlt pro Mission, soll also ich mir dieses scheiß bacon leisten? Wie schon gesagt, Postbote sein ist nichts wert, weil es einfach so viele davon gibt. Deswegen hat man nichts bezahlt. Man kann man nicht mal Bacon leisten. So ist das Leben des Postboden, schätze ich. Zu dem, was er vorher gesagt hat, wurde ich gerade als Schüler angenommen? Was kommt vor, Schüler? Was war ich überhaupt? Was ist das? Aber hey, wenigstens habe ich jetzt eine volle Rüstung, die überhaupt nicht zueinander passt, weil sie von zwei verschiedenen Sets sind. Wann kriege ich den Rest vom Abenteuer-Set? Oder vom Fury set Wahrscheinlich nicht in der nahen Zukunft. Ich irgendwie ein bisschen langsam, was bis es rausschneiden geht. ganz sein? Jeden... Ja, jetzt. Hoffentlich ist nur Wölfe. Das sieht gut aus. Das aus. Ich habe immer gesehen, dass sie... Ja, klar. So, da habe ich den. Und die eine die auch da. Ja. Ja, ja, schade, wenn es nicht wäre. Da habe ich auch schon schon. Das wird wahrscheinlich Sagen, ist das? Das doch mir fällt gerade auf, ich habe keine Ahnung, was die Definition von Ribbon ist. Problem? Willst du Copyright auf das Wort Copy? Warum kann man das nicht sagen? Welche copyrights strike die, ich Problem gesagt habe? Ist so schlimm. Ich ja. wie hast du es nicht hinbekommen, eine Medizin zu liefern? Und wie hast du es je zum finalen Test geschafft? warum hat sie keine Waffe mit? Seine ohne Waffenrüstung oder irgendwas den unterwegs. Warum, dass du da rausklaut wirst? Du bist jetzt so ausgeholt zu fucking Rita, das ist du das da bist, du, du keine Waffe? Kann man sowas überhaupt machen? Keine Löwen stecken der Person, die auf die Regen kommen, denen wo jemand unbewaffnet ist. Was willst du damit erreichen? Du stirbst sonst noch. Es wundert mich auch nicht mehr, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Natürlich wird sie dieselben Fehler immer und immer wieder machen. Überhaupt, hat irgendwer von euch die Waffe? Ich habe nicht gesehen, dass irgendeine Charaktere eine Waffe trägt. In einem Wald, voller Monster, wo angeblich Leute sterben. Überhaupt, die Ziele ist wahrscheinlich teuer, ich kann sie einfach verlieren. Das ist eine dumme Frage, man hatte ja in einem Videospiel doch nie eine Entscheidung hier. Und Wenn ich sage, do I have to, wenn wir einfach sagen, ja. Es ist einfach, yes, of course. Es gibt man die beiden Zonen, das weiß das letzte Mal, dass man im Videospiel Scheiben drauf die wirklich wichtig war, und etwas verändert hat. Wahrscheinlich nicht so lange her, also auf jeden Fall nicht in dem post spiel Wenigstens tun sie nicht so witzig an Wahl wie ein bestimmtes anderes Spiel. Tja, egal, tschüss, bis zum nächsten Mal.